und Ihrer Bank zu einem der Banking Check Awards verholfen. Ich glaube, eine große Innovation ist sicherlich über alle Kanäle erreichbar zu sein. Und wir kommen zu unserem nächsten Bereich und zwar Online Broker. Ja, sage ich vielleicht noch was dazu. Wir haben ja nicht nur die, das beste Depotkonto, die sie ausgezeichnet, sondern vor ungefähr einem halben Jahr haben wir auch äh, Anbieterbewertungen eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass sehr viele äh, auch die Bankbewertungen umgeschwenkt sind äh, und diese auch dann wirklich effektiv genutzt haben. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir die Anbieter aus den verschiedenen Bereichen, sei es Direktbank oder Regionalbank, äh, speziell auszeichnen und haben uns überlegt, in dem Fall auch die Broker nochmal explizit auszuzeichnen. Und im online brokerage bereich möchte ich hier CapTrader zum ersten Platz gratulieren. Und damit bitten wir Herrn Weiß nach vorne. Herr Weiß ist auch schon da. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt der Preis. <lacht> auch hier ein Top-Ergebnis. Ne? Gesamtbewertung von 5,5 von 6,0. Genau. Weiterempfehlungsrate von 96 Prozent. Und ein Kunde sagt beispielsweise,